Leerlo, heute mal zwei kleine Programmtipps. Ich bin ja hier unter Ubuntu 13.10, ne? Ubuntu 13.10, also nicht Kubuntu 13.10. In Ubuntu gibt es ja das Ubuntu Software Center, die Synaptic Paketverwaltung, also Ubuntu 13.10 bin ich. Und ich habe gesehen, unter Kubuntu 13.10 gibt es mittlerweile ein neues Software Center, Muon-Discover, Muon-Discover. Minus Discover könnt ihr installieren über das normale Software Center, Synaptic oder über das Time -Mail. Gut, das habe ich mir angeschaut und wie es der Zufall bin. Ich gehe natürlich dann gleich auf Games und Simulation. Ne? Und wo ich dann gerade so mein Flughafenthema hatte hier, habe ich dann gesehen, es gibt Flight Gear. Ne? Das ist der zweite Tipp Flight Gear, wenn man da so drauf Sieht man direkt ein Flugzeug? Habe ich mir einen Screenshot gemacht, brauchte ich hinterher fürs Symbolbildchen. Und habe mir das Symbolbildchen dann mit GIMP auch so ein bisschen transparent gemacht. Sehen wir gleich. Gut, nochmal drauf geklickt. Kann man die Rezensionen sich anschauen, Übersicht und auch wieder zurück. Ne? Übrigens, Moon Discover hat hier noch die Option Settings, die Toolbars zu erweitern. Ne? Zum Beispiel um Aktualisierung und so weiter. Okay. Und weitere Sachen hinzuzufügen ne? und man kann auch dann jeweils noch den Text dazu einfügen lassen. Ne? Gut, das dazu. Moan Discover könnt ihr mal schauen. Ne? Finde ich ganz nett gemacht. Ist vielleicht eine ganz gute Alternative zum Ubuntu Software Center. Ne? Schön sortiert, ne? Multimedia und ich finde das eigentlich besser als das normale Software Center. Ne? Dann kommen auch sofort so Symbolbildchen zu den einzelnen Programmchen, Clementine und so weiter. Es dauert einen Moment, muss erst runtergeladen werden. Sieht man hier an meinem kleinen Download Applet, ne, dass dann noch was geladen wird. Sieht sofort so Vorschau-Bildchen. Finde ich richtig. Ja, ihr seht, jetzt wird es gerade nachgeladen. Ne? Hier brennt es schon, da kommen, kommen die ganzen Daten rüber. Ne? Richtig schön, kann man auch hier mit diesen Symbolen sortieren nach ne? allen möglichen Krempel. Finde ich gut. Könnt ihr euch mal anschauen. Jedenfalls war ich mit dem Ding dann bei Flightgear. Flightgear installiert, er hatte kein geschaltetes Symbolbildchen. Habe ich mir hier einen Starter gemacht. Das sind also mal Starter, Eigenschaften. Und habe mir einen, wie gesagt, mit GIMP einen eigenen kleinen Starter gemacht. Ne? Zuerst sah er so aus, dann habe ich hinter einen gemacht, der so transparent ist. Und dieser Starter, ne? ich wollte natürlich genau die Boeing 737-800, mit der ich geflogen bin. Ähm, wenig Speicherplatz im Wurzelfall das ist mir doch wurscht. Gut, das passiert gerne in Videos. Gut, gestartet wird das Ding mit FGFS, ne. Und dann kann man das entsprechende Flugzeug noch anhängen, sofern man es denn runtergeladen hat. Wo runterladen das Zeug? So, gehen wir mal auf Firefox, ne. Gear, ne? da habe ich dann gesucht nach der Boeing 737-800 und da konnte ich bei dem Mirror, also beim dem Download-Link eine ZIP-Datei runterladen ZIP-Datei landete dann bei mir im Download-Ordner So, die ZIP-Datei landete also jetzt im Download-Ordner und die musste ich erst entpacken, damit ich einen richtigen Ordner kriege Download hier, entpacken entpacken dann hatte ich neben dran noch einen neuen Ordner. Und diesen neuen Ordner, der muss in ganz bestimmtes Verzeichnis. Im Moment ist dieser entpackte Ordner ja in meinem Download-Verzeichnis. Muss aber ganz woanders hin. Ja, wo muss er denn hin? Ne? Gehen wir mal aufs Gnome Terminal. Wie gesagt, das ist nochmal der Befehl zum Starten. Ne? Wenn man das Aircraft denn schon hätte, habe ich einen jetzt noch nicht. Ähm, das muss nämlich kopiert werden. Wir haben das ja runtergeladen. Das ist in unserem Download-Ordner, hier in dem Fall 737NG, also nicht die ZIP-Datei, sondern der entpackte Ordner. Mit sudo, also root-rechten, ne? weil das muss hier rein. Das ist ein Ordner, in den der normale User nicht schreiben kann. Mit sudo, Leerzeichen, copy, cp Minus R, großes R für rekursiv, damit die Unterordner auch kopiert werden. Von eurem Ordner Downloads, die Wellenlinie, ist die Tilde, ne? die Mark Tilde. Findet ihr neben dem Pluszeichen AltGR und Pluszeichen, Jetzt zeige ich nochmal kurz onboard-Bildschirm-Tastatur, wo ihr die Tilde herkriegt, die Matilde, ne? AltGR, und dann habt ihr hier neben dem Pluszeichen diese Tilde. Da. So, jedenfalls gebt ihr also ein Sudo-Copy, minus Rekursiv für die Unterordnung auch, Tilde. Dann den Download-Ordner, Downloads groß geschrieben. Dann den Ordner-Namen, wo ihr schon entpackt habt. War ja hier. So. Das ist Downloads groß geschrieben. Diesen Ordner. Ne? Den Ordner will ich jetzt kopieren. Der wird kopiert in meinen Rechner. In User. In Share. In Games. Mohammed Games ja, wir sehen, Da, Games und da ist Flight Gear. Ne? Flight Gear, da wird reinkopiert. Und da gibt es einen Unterordner Aircraft. Und da rein kommt halt dieser Ordner. Und das geht halt nur mit Routrechten. Also in User Share Games, Flight Gear, Aircraft. Ne? Damit ihr eure speziellen Flugzeuge da so haben könnt. Haben wir das so vorbereitet, können wir dann. Das entweder das Terminal so starten, Flightgear, Flugsimulator, Leerzeichen, Minus, Minus, Zwei Minuszeichen, bitteschön. Hier unter Linux, Airgriff gleich und dann der Name des Flugzeuges. Ne? Die eine Datei hieß ja 737NG, da sind viele Flugzeuge drin und hier ist genau der Flugzeugtyp, den ich da einfügen will. Na, und dafür habe ich mir halt diesen Starter gemacht mit dem Bild was ich als Screenshot über GIMP hier eingepflegt habe. Und mit dem entsprechenden Starterbefehl. Und jetzt starten wir mal. Also ich muss darauf hinweisen, ich habe das heute nur mal kurz angetestet. Ne? Es gibt richtig schöne Tutorials auf YouTube. Ne? Da startet es auch mit der Boeing 737-800. Und nicht mit dem standard was normalerweise dabei ist. Ne? Kann man auch groß machen mit F10, kann man auch hier... Das als Vollbild machen, dass der da obere Rahmen weg ist. Ne? Gut, Ladeszenerie. Gut, damit unser Flugzeug auch so schön strukturiert ist, kann man sich die Fluglinie aussuchen. Da sind drei Stück bei dem Flugzeugtyp dabei gewesen. Ne? Natürlich nicht das schöne goldene, was ich so hatte, sondern halt irgendeins. Ne? Irgendeins so. Verschiedenste Fluglinie. Sieht man dann da oben. 737NG. Und dort kann man mit Select-Liveri Select die entsprechende Fluglinie sich aussuchen. So, und haben wir uns die entsprechende Fluglinie ausgesucht, sehen wir dann auch die entsprechenden Flugzeugdekorationen. Gut, Hilfe, Tastenbelegung, Hilfe Allgemein, Hilfe Allgemein. Flugzeugsteuerung. Die kann man sich einblenden. Könnt ihr euch mal durchschauen. Wie gesagt, es gibt gute Tutorials auf YouTube. Mache ich jetzt hier nicht. Ein wichtiger Hinweis ist Taste V. Da kann man die View mit umschalten. Da muss man einen Moment warten, bis sich die View umgeschaltet hat. V nochmal drücken und noch V mal drücken. Und X kann man sich heranzoomen, Das ist jetzt vom Tower gesehen. X drücken, X gedrückt halten, einzoomen mit Shift-Taste mal wieder zurück. Hier seht ihr also meine entsprechende Dekoration. Das war halt hier mit dem Select Livery, ne? dass man da umschalten kann auf eine spezielle Fluglinie, ne? dass die Dekoration entsprechend ist. Jetzt ist es eine KLM-Maschine. Mit Shift-X kann ich mich rauszoomen. So, und wir sind natürlich da auf seiner so Rollbahn. Wir müssen da direkt mal abheben vielleicht. Ne? Das Abheben an sich ist schon kompliziert. V. Select View, V, Select View. Hier noch ein Hinweis, wie man sich noch orientieren kann. Wenn ihr so auf der Rückansicht seid, rechte Maustaste drücken, dann ändert sich das Fadenkreuz ein bisschen. Nochmal rechte Maustaste. Da können wir uns das Ding auch mal von allen Seiten betrachten. Ja, sieht doch schön aus. Von unten übrigens auch. Ne? Mit Licht, mit allen Effekten. Die entsprechenden Ansichtsoptionen könnt ihr anschalten. Rechtsklick ist das wieder gut. Ne? Mit V kann man dann sich das von allen Seiten betrachten. Jetzt sind wir wieder im Cockpit. Auch im Cockpit kann Rechtsklick und nochmal Rechtsklick sich so ein bisschen orientieren. Bitte, die das Fahrwerk nicht einfahren, wenn ihr noch steht, das habe ich nämlich fertig gebracht. dann bricht es gerade so in sich zusammen und liegt auf dem Rollfeld. Das war nicht so fechtlich. Äh, Rechtsklick. Da hinten sieht man auch andere Flugzeuge. Man kann auch mit äh, Ansicht... Mit den Sichtoptionen hier was einschalten, welche Sichtoptionen überhaupt sind. Hier nochmal ein paar wichtige Tasten, nochmal zusammengefasst. V, Ansicht wechseln. Shift und V, kann man die Ansicht auch umgekehrt wechseln. X, ranzoomen, rauszoomen. Shift, X, wieder zurück. Die Bremse lösen, na, mit B B kann man sie komplett lösen. Ansichtsoptionen hat man auch hiermit mit dem Betrachtungspunkt mit dem man auch sich hier vorwärts und rückwärts durch das Flugzeug bewegen kann. Die Maus einfach hier bewegen und wir sind etwas weiter zurück im Flugzeug. Ne? Vorwärts, Backwärts ja, geht damit und man kann auch hoch und runter ja? Kann man sich auch so bewegen. Ist es dann minus 1,22 Meter oder wo auch immer. Das kann man wieder schließen. Gut, mit v -V View kann ich da wieder raus. Fahrwerk, wie gesagt, kann man auch manuell einfahren. So. Ich klicke mal rechts. Noch mal rechts. Damit ich mal hier so langsam abheben kann. Äh, damit ich mal eine Flugbahn so sehe, rechtsklick, ob da auch frei ist. Und da ist immer Verkehr. Mit N73 Flugzeugname kann man mit Autostart, Autostart da oben, seht ihr das? Autostart, das Triebwerk anlassen. Das dauert einen Moment. wie gesagt, dann, wenn das Tripod hochgefahren ist mit Auto Start, irgendwann die Bremse lösen. Ne? Irgendwann mal die Bremse lösen. Mit B. Und dann sollte das losgehen. Also einfach B. B. Und dann sollte das gleich losgehen. Falls nicht, mit 9 so ein bisschen Gas geben. Ja. B. Bremse. B, Bremse lösen. 9, drücken, gedrückt halten. Dann gibt das Gas. Mit links kann man glaube ich so ein bisschen lenken, wenn man einmal geklickt hat, rechts. Ne? Einmal rechts geklickt und dann mit links so ein bisschen navigieren. Wenn es zu schnell wird, auf B wie Bremse. B wie Bremse. Damit wir da auf dem Rollfeld irgendwann mal bleiben. Falls nicht. Ist auch nicht so tragisch. Wie gesagt, den Rest übernehmt ihr von den sehr guten Tutorials. Volle Pulle. Wir heben ab. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.